Hallihallo! Aus gegebenem Anlass heute nochmal eine kurze Übersicht darüber, wie ich momentan die Alon-Batterien herstelle. Und zwar sind da folgende Fragen aufgetreten. Momentan bin ich immer noch dabei, weil ich mir damals als allererstes, ne, nachdem ich die erste Info-Alaun bekommen habe, ganz viel von dem äh, ersten Alaun da geholt hat, was, was ich in die Finger bekommen habe. Und zwar äh, habe ich dieses welche hier. aluminium kalium sulfat dude k -Hydrat. John Bedini, von dem ich das ja auch habe himself nimmt das hier Aluminiumsulfathydrat. Das wäre das wohl dann aus der Originalquelle. Ja, ist hier oben. Da ist mir mal eine schöne, einfache Definition von dem Wort allowen geschickt worden. Und zwar hat er. Wer hat es eigentlich geschrieben? Der Umwelttechniker, genau der Touchcanner, der Umwelttechniker. Ähm, eine nur Allow, äh, aluminium oder gibt es nicht, ne? weil ich das im letzten Video so gesagt hatte. Äh, Ammonium hat grob gleiche Eigenschaften wie Kalium, deshalb kann man im Alloun das Kalium durch Ammonium ersetzen. alaune bezeichnet eine Doppelsalzverbindung, also Salz ist ein Metallion und ein Säurerestion, ergo muss in einem Alauen zwei Metallionen beteiligt sein, wobei ein Metall ein- und das andere dreiwertig ist. Das Kristallwasser spielt dabei keine Rolle. Es gibt nur an, wie viel Mol Wasser pro Mol Substanz enthalten ist. Dann kann man ausrechnen, wie viel man im an Salz mit Kristallwasser benötigt, im Vergleich zu einem Produkt ohne Kristallwasser. Kristallwasser kann man bei vielen Salzen einfach durch Erhitzen entfernen. Das originale Allowen von Bedini habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nur Erfahrung mit diesem äh, Aluminium-Kalium. Und funktioniert bis jetzt ganz gut. Toi, toi, toi. Mal schauen, ob es dann mit dem richtigen Aloune noch viel besser funktioniert. Und Jetzt noch mal kurz zum Wasser, was ich nehme. Also, ihr könnt da natürlich hier immer schön destilliertes Wasser kaufen aber nachdem ich die Info mit dem Kalium und so bekommen hatte äh, und die Infos rausgegangen sind dass unser Trinkwasser ja viel viel reiner sein muss als irgendwelches Mineralwasser was da gekauft werden muss und, äh, und Chemiespezies haben mir da auch gesagt, dass das destillierte Wasser, was man da in der Tankstelle kaufen kann, äh, im Endeffekt auch kein richtig, richtig destilliertes Wasser ist. Irgendwie nur so ein bisschen entmineralisiert und das war's dann. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann kannst du dir das ja auch sparen und nimmst normales Trinkwasser. Ne? Wir haben Fuchtland, wir ist äh, sehr kalkarm das Wasser, vielleicht geht es mit Kalk auch noch ein bisschen besser, keine Ahnung, aber ähm, hier geht es jedenfalls auch mit normalem Trinkwasser also ich mache das jetzt mit meinem leitungswasser Ach. ja da geht's es raus hm. noch mal zum verhältnis Meine, mein erster versuch da habe ich halt dieses, dieses komische äh, allauen kristalle wachsen starter set mir aus dem Noma supermarkt geholt und da war halt eine definierte menge drin und da kam ich dann ungefähr auf ein Verhältnis von 300 Gramm pro Liter. Und wir sind dann dahin gegangen, die, das Maximalste rauszufinden, was geht. Ne? Und äh, Action for Free hat ja dann rausgefunden, dass äh, 1 zu 1 das Maximalste ist, was geht. Ne? Alles, was drüber ist, äh, hat man dann Kristalle in der Batterie. Aber 1 zu 1 ist dann äh, das, wo keine Kristalle während des Betriebs entstehen, ne? wenn es immer schön entladen und geladen, entladen, und geladen wird. Wenn man es dann stehen lässt, ist wieder eine andere Sache. Aber selbst da habe ich eine Batterie, ja, da ist auch eine 1 zu 1 Mischung drin. Die äh, excited, die durchsichtige Batterie, die stand auch monatelang einfach so, ohne dass sie geladen wurden, ist da. Und da haben sich keine Kristalle drin gebildet. Also von daher geht es auch mit so einer hohen Dosis, aber Alauen ist ja nicht gerade billig. Ne? Und äh, deshalb muss man mal gucken was da am effektivsten ist sozusagen so äh, dann sind die infos ich glaube ähm, aus den niederlanden rené korrigiere mich äh, wenn ich da falsch liege aber ich glaube ihr macht das auch mit 300 gramm ne, pro äh, liter und ich habe es neulich mal mit 200 gramm ausprobiert geht auch aber ich glaube da ist nicht ganz so viel kapazität drin deshalb bin ich jetzt momentan wieder auf Tada! <lacht> 333 Gramm gegangen. Jetzt bin ich momentan bei 333 Gramm pro Liter und ich denke, damit habe ich einen guten Mittelweg gefunden. Wie rum werden die befüllt, wurde hier noch gefragt. Ob das jetzt wurscht ist, ob von plus nach minus oder von minus nach plus. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da überhaupt nur mal drauf geachtet. Ich mache das frei schnauze so, wie die Batterie gerade dasteht. Und wenn sie vorher funktioniert hat, funktioniert sie danach auch. So viel kann ich schon mal sagen, bei solchen Wackelkandidaten, die vorher schon irgendwie einen Klatscher weggehabt haben, ist es so eine Sache. Da könnt er Glück haben, wenn er so umdreht und vielleicht einen Kurzschluss rausspült, dass es danach wieder geht. Aber wenn ihr ganz viel Pech hat, macht er erst dadurch einen richtigen Kurzschluss rein, wenn irgend so, eine, so ein abgefallenes Bleistück dann irgendwelche Zellen kurz schließt. Mehr ist es dann eigentlich nicht. So ein kleines Glücksspiel, aber toi toi toi. Es lohnt sich meiner Meinung nach und so einen Behälter könnt ihr dann halt nehmen ne? oder irgendwas anderes. Ihr macht das dann vielleicht ein bisschen sauberer als ich hier aber und auch das erlauben was daneben geht, das kann man natürlich noch verwenden. Ne? Das wird nicht weggeschüttet. Wo wir beim Wegschütten sind von der alten Batteriesäure. In den ersten Versuchen habe ich die Batteriesäure noch alles schön fein säuberlich aufgefangen abgefüllten extra kanister und als sondermüll irgendwie abgegeben das ist mir dann aber doch zu blöde geworden muss ich ehrlich sagen und ich habe dafür auch einen haufen gelächter geerntet aus der internetgemeinde weil ja die meisten haben es einfach irgendwo hingekippt so geht es dann natürlich auch nicht habe ich mir gedacht und deswegen ähm, bin ich dann dahin gegangen das wenigstens ein kleines bisschen zu relativieren ne? also dann erstmal im normalen Irgendwas, ne, irgendeinen, irgendeinen kleinen Filter, dass die groben Bleistücke eben nicht hier rein wandern. Falls hier irgend, irgend, irgendwas rauskommt, wenn er so auskippt. Ne. Vorher das Becken so weiß nicht, mit äh, 1, 2 Litern mindestens bei so einer Batteriegröße, bei einer größeren vielleicht noch ein bisschen größer, ein bisschen mehr. Normales Wasser einlassen und Backpulver reintun. Also Natron neutralisiert ja die Schwefelsäure hier drin. Dann könnt ihr das dann einfach hier reinkippen. Ihr habt dann etwas neutraleres Wasser, ne? also die Säure, die ist dann nur ganz so sauer und hier drüber dann die groben Bleistücke rauslassen und dann mit viel, viel Wasser nachspülen. Dann dürfte das so auch kein Thema sein. Ich, ja, korrigiert mich gerne, aber ich kann mich da an meine Zeit erinnern, wo ich für die Industrie noch ordentlich tätig war. Wir haben da Bleianoten gegossen, wochenlang am Stück und die Klamotten waren dann auch durchtränkt mit äh, Bleistaub hast du nicht gesehen, ne? das ist einfach so in die Waschmaschine gekommen, da hat kein Hahn danach gekräht, ob da irgendeine Bleibelastung dann übers Abwasser ins, ja, noch nicht. Es ist noch halt ganz optimal, ne? aber momentan finde ich es trotzdem noch viel besser, als wenn man das Zeugs irgendwo nimmt und draußen in die Natur kippt. Ne? Also Backpulver, also Natron, Hydrogen, müsst ihr mal googeln da, ne? wie man Batteriesäure neutralisiert und wie das Teil jetzt laden, ist dann die nächste Frage gewesen. Ja, berechtigt, weil ich habe das ja auch in einem Video ausprobiert, ne, ob ich sie während des Befüllens laden soll. das waren damals Batterien gewesen, wo ich das gemacht habe, die komplett neu gewesen sind. Und wir haben herausgefunden, dass die Batterien am allerbesten sind, die schon mal normale Säure, also wie eine Batterie eben hergestellt wird, gesehen hat, die schon mal befüllt gewesen ist, schon mal benutzt gewesen ist. Ja, am besten einmal normal geladen worden ist aber dann wenn ihr sie auf allein umrüstet entladen ne, ist auch besser falls ihr dann mit den Polen hier irgendwie beim Auskippen einen Kurzschluss machen solltet, das Spratzler nehme ich trotzdem noch ganz schön wenn da noch Ladung drauf ist und äh, selbst wenn sie entladen ist, ne, so bei äh, 10, 11 Volt musst du trotzdem noch aufpassen da ist trotzdem noch einiges da ne? also kurzschluss ist äh, trotzdem nicht gerade optimal dafür dann mit Erlauben natürlich wieder ist es ein anderes thema aber ja darum ging es ja jetzt gar nicht die reihenfolge ist dann beim mir momentan so ne, normale säule raus zwei dreimal durchspülen mit wasser mit normalem leitungswasser dann austropfen lassen eine halbe Stunde, dass wirklich alles raus ist, so gut wie es geht. Und dann das warme Aloune. Ich kenne da auch noch andere Anleitungen, wo da Leute drauf schwören, dass es mit kaltem Aloune dann noch besser geht. Also kalte aloune Aber wie gesagt, bei mir funktioniert es auch so. <lacht> und ich weiß nicht wie, wie, wie es besser funktionieren würde wenn ich das mit kaltem machen würde aber auch wenn ich es mit warmem Alauen befülle so 70 grad warm 60 grad warm funktioniert das ganz gut Tja, das Alauen kochen ja da haben wir noch ein kleines Thema anfangs haben wir das einfach so in solchen Töpfen hier gekocht ne? normale Edelstahltöpfe. hier da ist ja jetzt noch nicht für Alauen benutzt worden aber falls er benutzt worden wäre, dann, ja, dann würde das hier drin alles ganz anders aussehen. Tja, das Alarm reagiert nämlich mit allem möglichen Metall, also mit Blei irgendwie, so wie mir scheint. Ne? Aber wenn ihr da irgendwas auch Verchromtes oder, oder Edelsteiler irgendwie reinbringt, da hat er, ja, das löst sich schön auf, muss ich ehrlich sagen. Deshalb sind wir darauf übergegangen, jetzt nur noch solche Alutöpfe zu benutzen zum Alarm kochen. Und hier bietet sich an, einen Induktionskocher zu nehmen. Und da geht ja noch nicht für Alu. Ne? Mal gucken, ob man dann irgendwas entwickeln. Es geht ja, dass man Alu induktiver wärmen kann. Wieso das noch nicht zu kaufen gibt, weiß ich auch nicht. Aber äh, vorübergehend nehmen halt so eine normale Kochplatte, so, ein, so eine Abdeckplatte, ne? stell die hier drauf. Dann kommt der Alu-Topf hier drauf und dann wird so auf die niedrigsten zwei Stufen ne, gestellt, so zwischen 60 und 80 Grad Celsius habe ich dann hier eingestellt. Wie viel das in Watt sind, wie viel Watt, naja, könnt ihr euch ja dann hochrechnen. Ne. Das sind ja alles halbwegs dieselben Dinger. Ja, dann wird das Wasser langsam erwärmt und dann, wenn es so bei seinen über 72 Grad ist, könnt ihr ja messen, wenn ihr wollt, ne ich habe es dann irgendwann durchs Gefühl rausgehabt, kommt dann euer Liter Wasser rein oder zwei Liter, je nachdem. Wie viel ihr machen wollt. Und. Nee, halt. Das Wasser ist ja vorher schon drin und dann macht das warm. Heute ist wieder ein Tag hier. Und dann, wenn das Wasser warm ist, einfach das Zeug reinkippen. Und mit einem... auch mit einem Holzstab am besten. so mache ich jedenfalls. Ich habe jetzt momentan hier so einen Ast von einem Apfelbaum. Da geht ganz gut. Wird das dann umgerührt. Und dann habt ihr irgendwann eine total klare Lösung hier drin. Da ist dann nichts mehr trüb oder sonstiges und unten dran ist dann auch kein pitzlichen Allaun mehr. Müssen wir mal gucken und so lange rühren und so lange warten, bis sich dann alles aufgelöst hat. Und die Lösung wird dann direkt danach in die Batterie gefüllt. Von mir aus jetzt wurscht, ob von links nach rechts. Ich konnte keine Unterschiede feststellen. geladen wird sie natürlich mit re charger oder irgendwas vergleichbarem ich habe die tests mit äh, richtiger alone paste probiert ne? also die diese diese Vollkristallbatterien sozusagen wenn man so sagen will und die haben nur mit remf ihre ladung richtig angenommen da konnte ich alles mögliche andere probieren nur mit dem remf haben die ordentliche ladung angenommen und das runterprojiziert auf die großen allowen batterien da habe ich mir gedacht na, muss ja das beste sein normalerweise aber es geht auch normal wie gesagt ich habe jetzt hier steht sie die batterie seit oktober bis jetzt haben wir mai also ein halbes jahr im auto gehabt und nonstop mit der Lichtmaschine geladen wurden und auch äh, ganz gut entladen wurden. Ne? Stand auch ab und zu mal und war kein Motor angewiesen. Die war vorher so bei 12,6 bis 12,8 gewesen im Leerlauf, wenn ich sie mit Reem voll geknallt habe. Und äh, jetzt ist sie äh, nach dem halben Jahr so hoch äh, immer überladen worden, ne? nonstop von der Lichtmaschine mit diesem... Ähm, Halbstrom da sozusagen, also ohne dieser Hochspannungs, ohne diesen Hochspannungsvorpuls die Normalladung ist sie jetzt bei 12,5 hat aber trotzdem untenrum noch einen Haufen Leistung, wird jetzt in Zukunft nur mit ReMF geladen das sind die Kollegen hier auch so mache ich es momentan wie gesagt, mal gucken wie es dann in einem halben Jahr, in einem Jahr aussieht aber das ist momentan das, wo ich am optimistischsten bin habe ich da gestottert? Ja, klar habe ich gestottert. Natürlich geht mir, gehen mir die 1 Mega äh, Ja, da stotter ich schon wieder, Ein Mega gibt es momentan noch höhere Kondensatoren, Grafenkondensatoren durch den Kopf, die wir basteln könnten. Ja, Stichwort Robert Mary Smith. Mach rein. Ja, jetzt zum Abschluss nochmal eine aktuelle Frage vom Ist da Sturm drin? Äh, der fragt, ähm, also dem kommt so vor, als ob ich in meinen letzten Videos so andeute, dass der REMF die normalen Bleisäurebatterien zerstört. Alles wird irgendwann mal zerstört. Ähm, ich meine das so, ne? Also mir kommt es momentan so vor, so habe ich das momentan mit meinen... Versuchen mitgekriegt. Am Anfang hatte ich 0815 billige Baumarkt ladegeräte habe damit normale Autobatterien geladen. Das hat überhaupt nicht lang gehalten. Bei normalem Gebrauch. Ne? Also so nicht non stop gebrauch sondern ganz stinknormal dahin plätschernd, äh, ne Mit einem Zehntel äh, der Stromabgabe, was ich da eigentlich hätte rausziehen können. So, das geht mit dem re schon besser. Ne, damit kann man die Batterie schon länger fit halten, aber natürlich zerstörst du die Ohren irgendwann damit. Man ne, muss natürlich immer schön die Ladeschlussspannung einhalten und ähm, nie so unbedingt übelst an der Kurzgrenze laden, das mit dem re halt ziemlich schwer einzuschätzen, weil der übelste Strompulse reinschickt. Also da ein gesundes Level für eine Batterie rauszufinden, das ist jetzt. geht bestimmt, ne, dann kann man bestimmt auch mit einem re eine normale Bleissäure-Batterie über. Mehrere Jahrzehnte vielleicht sogar betreiben, wer weiß, aber an der Kotzgrenze so waren die Versuche von dem, wie es mir der René aus den Niederlanden bestätigt hat, berichtet hat, eben so gewesen, dass nach drei Monaten Dauerbelastung auch mit remf und einer normalen Bleisäurebatterie eben tot gewesen ist. Aber so benutzt kein Schwein eine normale Batterie, ne? 24 Stunden, drei Monate am Stück nonstop an der Kotzgrenze. Ja, mit RMF-Charger eben und erlauben batterie drei Prozent in drei Monaten. Das hochgerechnet auf normalen, normale Benutzung dürfte man schon ein Leben lang hinkommen. Normalerweise. Meine längste gut funktionierende, die immer noch, ne, die ich im Auto hatte, die jetzt immer noch 12.5 hat, nahrung ja, wenn man sie voll geladen hat und dann zur Ruhe kommen lässt, die ist jetzt schon drei Jahre alt, ein halbes Jahr im Auto ordentlich benutzt worden und vorher stand sie zwei Jahre lang in meinem Vierer-Battery-Switch in der Küche und hat mein solar tesla dich gemacht. Da war immer ein kleines 10 watt dünnschicht Solarpanel dran gewesen. Die letzte Zeit zwar ein Akkuerfrischer, so die, die, die in den letzten ein, zwei Monate, aber ich glaube, da hat er gar nicht viel ausgerichtet und habe ich ziemlich sanft eingestellt. Und ich weiß nicht, ob der Akkufrischer bei den Kristall-Alaun-Batterien überhaupt was nutzt. Könnte man noch rausfinden, aber ja, mit ReMF und Alaun ist es momentan. Komme ich ganz gut aus momentan.